Warum sitzt der Emil eigentlich links von mir? Naja, weil er rechts von mir sitzt. Ja, aber dann sitzt ich rechts von ihm. Ja eh, weil ich links von ihm sitze. Und wenn er sie umdreht? Dann ist er immer noch die goldene Mitte. Ich bin jetzt letztens als links-linke Zecke bezeichnet worden. Ist dir das auch schon mal passiert? Ja, ja öfter schon. Sogar schon als links-linke Bazille bin ich bezeichnet worden, beziehungsweise als Terrorist, Landesverräter und Realitätsverweigerer. Aha, und weißt du auch, warum du so beschimpft wirst? Ja, weil ich meine Argumentationen halt immer auf Fakten aufbaue. Ah. Und woher hast du diese Fakten? Wahrscheinlich aus der links-linken Lügenpresse. Es gibt nur eine Art von Fakten, die wirklich zählen, nämlich die, die ich im Freien nicht recherchiert habe, alles andere ist bloß der Versuch, die Wahrheit zu vertuschen! Siegst, Hofer, genau deshalb sitzt du rechts vom Emil. Das ist jetzt aber sehr billig. Das ist diese typische intolerante Toleranz, jedem Gespräch sofort ausweichen. Ja, ja. Wenn du keine Fakten akzeptierst, ist aber auch jedes Gespräch sinnlos. Ah, ah, ich bin sehr an Fakten interessiert, aber an den richtigen. Oh, Moment, es gibt richtige und es gibt falsche Fakten? Also ich habe bis jetzt immer gedacht, Fakten sind Fakten links linke Lügen, Presse, Medien wie zum Beispiel der Standard oder der Falter berichten sehr einseitig und versuchen uns eine Meinung aufzudrücken, die nichts mit der Realität zu tun hat. Warum glauben die Leute das eigentlich immer? Hm? Und nie wird über die Agenden der Kronenzeitung oder Österreich gesprochen. Da ist die Ausrichtung ja teils sehr. Eindeutig. Geil, okay, jetzt kommen wir nicht mit solchen idiotischen Verschwörungstheorien daher, nur weil da drin steht, was wirklich passiert. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Die haben halt das Ohr am Volk. Also Mir erinnert das irgendwie an die Pravda. Ah! Das ist jetzt aber mehr so ein linkes Medium, oder? Nur das schreiben, was die Regierung will. Aber Gott sei Dank gibt es bei uns noch Medien, die gegen die Eliten schreiben, trotz etlicher Repressalien. Ja, wie zum Beispiel zack zack oder das Momentum-Magazin. Also so ein Scheißl ist erst gar nicht. Da steht nur lauter Blödsinn drin, der bei uns eh keinen interessiert. Sollte aber vielleicht interessieren. Schließlich betrifft's dein Leben. Du willst mir vorschreiben, wie ich zu leben habe und was ich zu denken habe. Verschwinde mit deiner links-linken Meinungsdiktatur und deine ganzen Frauen kannst Geld mitnehmen. Von der Greta abwärts. Irgendwann treiben wir euch aus dem Land raus. Zu den ganzen Islamisten, die ihr so gern habt. du was, Hofer? Probieren wir einfach mal was aus. Na? Wie ist jetzt? Irgendwie seltsam. Ungewohnt. Irgendwie... anders. Weißt, woran das liegt? Weil dein dummes Herrn jetzt endlich mal selber denkt! Und du dir nicht alles vorgekaut, in deinen Schädel reinschaufeln lässt! Und blöd nachblöds sondern endlich mal selber denkst, du schlafscharf! Musst du so laut schreien? Ah, es liegt wohl an dem Platz da! Fühlst du da tauschen? Na, Warum bist du mir jetzt von der Platz da verdrängen? Ha? Zuerst gibst du das, dann du weg! Du bist so ein linker Patient! Wenn du so schreist und so beleidigend wirst, will sich ja keiner mehr mit dir unterhalten. Ich habe eine Idee. Besser? Besser. Toi, toi, toi.